Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem brandneuen Review. Ich befinde mich endlich mal wieder auf dem Sportplatz und heute gibt es ein Review zu einem Laceless-Fußballschuh, aber keinen von Adidas, sondern von Umbro. Die Rede ist vom Velocira 5. Den wollen wir heute unter die Lupe nehmen. Also ab ins Review. Kommen wir zum ersten Eindruck des Umbro Velocita und ich muss sagen, der erste Eindruck ist vor allem das Gewicht, das ist nämlich extrem leicht, der liegt schon in der Hand, sehr sehr leicht, vor allem für einen laceless -Lace Fußballschuh schon ein bisschen ungewöhnlich, weil er muss natürlich dementsprechend auch Stabilität auf den Platz bringen, weil wir ja logischerweise keine Schnürung am Fuß haben, das testen wir auf jeden Fall gleich, jetzt geht es erstmal zum ersten äh, optischen Eindruck, nämlich auch das Design gefällt mir sehr sehr gut, vor allem die orangen Details sehr sehr auffällig mit dem Umbro Logo hier. Und hier auch im Sockenbereich nochmal. Vor allem hier haben wir ein sehr, sehr cooles Muster. Und auch hier auf dem Obermaterial etwas sehr, sehr Auffälliges. Das wurde mit Hilfe eines Lasers gemacht. Dazu kommen wir gleich. Für welchen Spieler ist dieser Fußballschuh überhaupt gedacht? Laut Umpro ist es für alle Spieler gedacht. Explosionsartig beschleunigen müssen. Sprich, der Halt muss sehr, sehr gut sein im Fußballschuh. Und dazu wurde die Technologie des Memory flex genutzt. Was genau das ist, das erkläre ich euch jetzt. Ihr könnt hier auf dem Neopren-Obermaterial so leichte Cuts erkennen. Die wurden mit Hilfe eines Lasers reingeschnitten und sind quasi ein Hilfsmuster, um eine dynamische Passform zu ermöglichen. Was genau heißt das? Wir haben hier quasi so Cuts-Obermaterial, die helfen, dass der Fußballschuh sich in vier verschiedene Richtungen dehnen kann. Je nachdem, wie dein Fuß sich gerade bewegt oder wie dein Fuß quasi im Schuh liegt. Hat der Schuh quasi die Möglichkeit, sich dementsprechend anzupassen, was man dann auch als Memory Flex Technologie bezeichnet. Ein sehr, sehr cooles Feature. Ob das Ganze funktioniert, würde ich sagen, testen wir jetzt. The enemy's prowling you just like a lion But we got the keys, I promise you Hold on to the peace inside of you No, I'm not alone You're not alone. You got an army who follows you It's time to rise up, lift your eyes up Yeah, hope is on the way uh, And we gon' be the change Cause we are unrestrained yeah. I'm not alone I'm never alone My family's with me Wherever I go Let's be the change spannende Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, funktioniert die Memory Flex-Technologie tatsächlich? Sprich, ob diese Cuts tatsächlich was bringen. Als ich den Schuh zum ersten Mal anhatte, war er auf jeden Fall sehr, sehr eng. Sprich, ich hatte einen sehr, sehr krassen Sitz innerhalb des Schuhs. Für meine Verhältnisse tatsächlich schon ein bisschen zu eng. Das liegt aber natürlich daran, dass das Obermaterial vor allem diese Mikrocards, natürlich auch Einlaufzeit brauchen. Als ich den Schuh jetzt ein bisschen in die Testphase eingelaufen bin und auch gespielt habe, muss ich sagen, dass ich vor allem Mittelfußbereich einen sehr sehr guten Sitz hatte und gleichzeitig auch einen guten Komfort, was mich positiv überrascht hat, wo man definitiv um pro ein Lob aussprechen sollte. Kommen wir zur Kategorie Ballgefühl, da lege ich immer sehr, sehr viel Wert drauf, weil ich natürlich ein direktes Ballgefühl möchte. Das ist zumindest mein Geschmack, weil ich natürlich gerne Tricks mit dem Ball mache und hier muss man sagen, dass dieser Fußballschuh tatsächlich einen Lob verdient hat. Das Obermaterial ist sehr, sehr leicht und auch sehr, sehr weich, sprich man hat einen unglaublich direkten Touch, was mich positiv überrascht hat. Man spürt den Ball sehr, sehr gut und hat natürlich dadurch auch ein direktes Ballgefühl, vor allem bei der Ballverarbeitung ist es sehr, sehr angenehm ist auch nicht zu dünn, dass man irgendwie Schmerzen hätte, aber man muss wirklich sagen, dass es tatsächlich eines der dünnsten Obermaterialsorten ist, die es aktuell auf dem Markt gibt. Zumindest was das Ballgefühl angeht. ist natürlich immer Geschmackssache, möchte man ein direkteres Ballgefühl oder mehr Grip. Wenn man ein direktes Ballgefühl haben möchte, kann man mit diesem Fußballschuh tatsächlich überraschenderweise nichts falsch machen. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, vor allem beim tempo tripling Dadurch, dass der Fußballschuh gleichzeitig auch ein sehr, sehr geringes Gewicht mitbringt, muss ich tatsächlich sagen, hier gibt es ein positives Ergebnis. Das war es auch schon wieder zum da 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal euer Feedback zum Schuh in den Kommentaren da. Ihr findet diesen Fußballschuh logischerweise auch bei uns im Online-Shop. Einfach mal Link in der Beschreibung auschecken, falls ihr euch den Schuh zulegen wollt. Das war's es für das heutige Video. Wie gesagt, Meinung zum Schuh da lassen. Natürlich nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich und ciao!